wenn Kino nicht nur die Abdudelstation irgendwie für den Marvel-Film ist, bevor der irgendwie dann sechs Wochen später als Stream verfü also zur Verfügung steht, äh, sondern wenn Kino so die, die Qualitäten eben ein besonderer Ort, wo Leute äh, eben zusammenkommen. Besonderes Erlebnis auch. Genau, ja, ne? was, was gemeinsam so erleben, cool. dann mache ich mir ums Kino an sich keine Sorgen. Müssen halt irgendwie gescheite Filme kommen, aber die, die sind ja doch immer wieder auch, ist ja immer wieder auch was Gutes dabei.